Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Wir sind jetzt in der zweiten Saison. In der ersten Saison haben wir ein Aktienportfolio von 20 Aktien aufgebaut und zwar über etwa neun Monate. Wir haben jede Woche rund 5000 Franken investiert. Dazwischen gab es Pausen. Das ist die Idee, von sicherem Investieren, nämlich dass man langsam in die Aktienmärkte reingeht und auch langsam rausgeht. Wir sind nicht der Meinung, dass wir es besser wissen als die Aktienmärkte und deshalb investieren wir einfach nach Regeln, regelmäßig und immer nach den gleichen Prinzipien. Das machen wir auch jetzt in der zweiten Saison. Das Ziel ist, 100.000 Franken zu investieren und wir wollen das investieren in in, in, in Stücken von 5000 Franken für jede Aktie, so dass wir am Schluss 20 Aktien haben. Heute schauen wir auf die Top-10-Liste von Obermat und wir sehen hier Australien und USA, das ist nicht in unserem Fokus. Unser Fokus ist Europa. Wir schauen also in den Fokusmärkten nach. Was haben wir dort? Dort haben wir die Webunterzeichner Europa, die familienfreundlichen Aktien. Schauen wir mal, was wir dort haben. Ähm, was wir für Unternehmen haben hier bei Obermatt diese Woche. Wir sehen auf Platz 1 der familienfreundlichen Unternehmen ist Daimler, gefolgt von SwissRe und Novartis. Und das ist sehr interessant, denn ich beginne gerne mit einer Schweizer Aktie. Novartis ist eine Schweizer Aktie, die sieht momentan sehr günstig aus. Ich investiere auch deshalb gern in Novartis, weil dank dem Ab. Äh, Dank dem nicht zustande kommen der Durchsetzungsinitiative sind wir in der Schweiz wieder offener und das ist sehr wichtig für Aktionäre. Länder, die sich abschotten gegen außen, haben in der Regel sehr schlechte Renditeaussichten für Anleger, denn die Preise steigen, die Nachfrage nimmt ab, die Arbeitslosigkeit nimmt zu und das sind alles Dinge, die es nicht ermöglichen, dass man damit auch eine Rendite erzielt. Und deshalb habe ich ja vor einem Jahr mit Nestle angefangen in der Schweiz, dann aber aufgehört, viele Schweizer Aktien zu kaufen, weil doch die Gefahr bestand, dass so eine Initiative durchkommen könnte und eine Abschottung wäre aus ökonomischer Sicht für die Schweiz sehr schlecht. Schauen wir also Novartis an, wie sieht das bei Novartis aus? Der value Run ist 100, man sieht das hier schön, der rang ist 100, Wachstumsrang ist nur 29, also da passiert offenbar nicht viel, dafür ist das Unternehmen sicher finanziert, alles zusammen ein hohes Obermatt rating Schauen wir ein bisschen genauer an, was der Grund ist für diese Performance und wir sehen hier bei den Wachstumskennzahlen, alles ist schlecht, Umsatzwachstum ist schlecht, Gewinnwachstum ist schlecht, Aktienrendite, Gesamtwachstum ist schlecht, auch schon in der Vergangenheit, das erinnert mich an etwas, denn Daniel Vasella war ja dort und wenn ich jetzt nachschaue, was die Börse gesagt hat über Daniel Vasella, dann fällt insbesondere auf, als er dann endlich gegangen ist, waren alle sehr, sehr froh. Warum waren sie so froh? Ähm, hauptsächlich deshalb, weil Daniel Vasella assoziiert wird mit sehr äh, grossen Akquisitionen, die dem Anleger sehr wenig gebracht haben. Wir sind also alle froh, dass Daniel wasella weg ist. Ich weiß aber auch von Freunden, dass Novartis ein sehr guter Arbeitgeber ist. Ich glaube also, da gibt es sehr viele gute Leute bei Novartis und es kann durchaus sein, dass sich diese Wachstumskennzahl, die wir hier sehen, in der Zukunft verbessern. Denn. Wenn wir das Unternehmen aus langfristiger Sicht anschauen, hier unter den Währerkennzahlen, alle Währerkennzahlen sind jetzt echt top. Es wird viel Gewinn erwirtschaftet, es wird viel Umsatz erwirtschaftet, die Dividendeninite ist hoch, alles im Vergleich zum Kaufpreis dieser Aktie. Ich entscheide mich also heute relativ leicht. Für Novartis, denn Novartis ist ein sehr gutes Unternehmen und äh, mit diesen guten Wertekennzahlen glaube ich auch, hat Novartis eine spannende Zukunft vor sich. Ich freue mich, dass Sie bei uns gewesen sind und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren eigenen Anlagen. Auf Wiedersehen.